Wir haben hier ein normales Spinningrad und das konstruieren wir jetzt um, dass es für das Training bei einem Lymphedem geeignet ist. So, das ist jetzt das Spinningrad im umgebauten Zustand, einfach vorne hergestellt, damit die Pendale höher kommen. Dahinter legt man sich noch ein Polster und das tun wir jetzt gleich in Aktion zeigen. Also die die Werte des Lymphedems haben sich danach gravierend verbessert, weil nämlich durch die Position der Person die Lymphe schön nach unten fließen kann. So, das ist jetzt das Ganze in Anwendung. Statt dass man drauf sitzt, eben so im Liegen, dann haben die Beine gegenüber dem Körper eine erhöhte Position durch die Bewegung und durch die Schwerkraft kann dann gut die Lymphe nach unten fließen. Gut, das Ganze nochmal aus der Richtung. Man kann sich dazu natürlich ein Video ansehen. Also man sollte nicht wie hier jetzt Nachrichten gucken. Man sollte sich tatsächlich was Sportliches ansehen.